Im letzten Video habe ich euch ja einmal ein paar Discord-Bots vorgestellt. Doch viele haben gesagt, dass sie ein bisschen nutzlos sind. Aus diesem Grund stelle ich euch heute meinen Top 1 einfach zu bedienenden Discord-Bot vor, der eine ganze Reihe an Features bietet. Wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen und abonniert doch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server, wo es gerade ein richtig cooles Giveaway gibt. Ich würde sagen, let's go! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Discord- Tutorial Reihe und heute geht es mal um einen ganz bestimmten Bot und zwar den mie 6 Bot. Natürlich müssen wir den als allererstes wieder auf unseren Server inviten. Dafür gehen wir natürlich wieder in den Internetbrowser und der mie 6 hat wieder eine eigene Website das ist nämlich MEE6.xyz Dort müsst ihr euch natürlich erst mit eurem Discord Account anmelden. Habt ihr das getan, könnt ihr hier natürlich wieder auf zu Discord hinzufügen gehen, um ihn auf euren Server einzuladen. Dann müsst ihr hier natürlich wieder euren Server aufnehmen in meinem Fall ist das jetzt hier die unser Crafting Crew Server und dort öffnet sich jetzt dieses extra Fenster hier zum Autorisieren. Das kennt ihr ja schon von den anderen Bots, die wir bis jetzt in meinen Tutorials hatten. Da müssen wir hier wieder auf weiter gehen. Dann müssen wir hier noch bestätigen, dass der Administrator und alle anderen Berechtigungen hat, sonst funktioniert der wirklich nicht, weil der hat ja so mega viele Features autorisieren. Ich bin ein Mensch. Und jetzt hat sich dieses Fenster geschlossen ne? und wenn wir jetzt mal in Discord gehen, sehen wir wieder in der Willkommenshalle, dass der me 6 ist jetzt hier. Wir müssen ihm natürlich wieder die Botrolle geben und damit das ein bisschen schöner aussieht, weil der ja nicht MI6 heißen soll, geben wir ihm einfach mal den Nickname vielleicht Manager, weil der macht halt so viel, dass es immer ganz praktisch, wenn man dem so einen eigenen Nickname gibt. Jetzt heißt er hier Manager. Wenn wir jetzt mal wieder im Browser gehen, sehen wir schon, wir sind auf dem Dashboard des ME6 Bots gelandet. Hier sehen wir nämlich alle Features an der Reihe aufgelistet, die wir jetzt benutzen können. Und jetzt beginnen wir erstmal mit den groben Einstellungen. Als allererstes müssen wir in den groben Einstellungen ein paar Sachen festlegen. Ganz wichtig ist, dass er die Sprache auf Deutsch macht, sonst äh, wenn der Bot Nachrichten sendet, sind sie sonst auf Englisch. Deswegen speichern wir das jetzt hier und machen das auf Deutsch dann hier noch die Zeitzone ist aber eigentlich unwichtig und äh, den Prefix ändern das geht leider nur mit Premium und Premium ist ein bisschen überteuert aber ich finde Ausrufezeichen kann man sich eh ganz gut mehr merken als Prefix und hier können wir noch die sogenannten Slash-Commands aktivieren das ist, wenn man jetzt mal hier zum Beispiel einen Slash eingibt, dann kommen ja hier ganz viele Command-Listen. und das sind die sogenannten Slash-Commands, dass man hier so eine, so eine Vorschau praktisch hat. Deswegen haben wir jetzt praktisch zwei Prefix, einmal den Ausrufezeichen-Prefix und einmal den Slash-Prefix. Beginnen wir mit dem ersten sogenannten Plugin und zwar heißt es Willkommen, denn hier können wir eine Willkommensnachricht einrichten, wenn ein User dem Server beitritt. Wir haben ja hier schon diese standard willkommensnachrichten von Discord. Die sind aber manchmal ein bisschen langweilig. Deswegen können wir jetzt hier das einfach aktivieren und kriegen hier schon eine ganze Reihe an Sachen, die wir auswählen können. Zum Beispiel haben wir hier schon ein, so eine sogenannte Willkommenskarte mit, mit dem Profilbildern, mit dem Namen, dem Tag und wie viel der Member das ist. Aber ich würde euch die nicht empfehlen, weil die nicht so schön sind. Macht diese Karte am besten einfach aus und hier können wir zwischen Text-Message und Embed-Message auswählen. Text-Message wäre, wenn wir eine ganz normale Text Nachricht machen würden. Embed Message. Ganz kurze Info, was ein Embed ist. Das hier ist zum Beispiel ein Embed, also mit so einem farbigen Rand und dann haben wir hier mehrere Felder und immer einen Titel mit einem Link, dann hier noch ein Autor. Also ein Embed ist eigentlich was ziemlich cooles, da kann man halt Nachrichten ein bisschen schöner machen, was aber nur von Bots versendet werden kann. Und dann können wir hier eben auswählen, ob wir eine normale Textnachricht oder eine Embed Nachricht haben. Dann können wir hier den Autor der Nachricht eingeben. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Ich würde einfach als Titeltext irgendwie will kommen Und dann, hey, dann der User, der gemeint ist, willkommen auf der Crafting Crew. Bitte liest als allererstes die Regeln in Hashtag Regelwerk. So, dann könnte man hier noch ein Bild hochladen, einen Fußzeilentext machen, hier noch einen Icon reinmachen. Embits sind meiner Meinung nach was ziemlich cooles. Und wir müssen natürlich hier noch den Kanal auswählen. Das ist jetzt hier die Willkommenshalle. Dann sollten wir vielleicht noch diese Standard-Willkommensnachrichten ähm, mal ausmachen, damit es da nicht zwei Willkommensnachrichten gibt. Und dann können wir machen, dass die Booster-Nachricht zum Beispiel im, im Hauptchat erscheint. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch speichern. Und wenn jetzt ein neuer User diesem Server hier joinen würde, würde ich hier diese Willkommensnachricht vom... MI6port erscheinen. Dann können wir noch machen, dass auch eine private Nachricht an den Nutzer gesendet wird. Hier können wir auch wieder zwischen Text und Embed wählen. Das ist komplett euch überlassen. Dann können wir noch machen, dass neuen Nutzern eine, direkt eine Rolle gegeben werden. Zum Beispiel kann man da machen, dass neuen Nutzer sofort hä, die Mitgliederrolle halt kriegen. Jetzt kommt hier schon diese Warnung. Das ist nämlich, weil die Rolle vom Mi6-Bot unter der Rolle gerankt ist, unter der Mitgliederrolle, die halt vergeben werden soll. Alles, was wir dafür machen müssen, ist einfach die Mi6-Rolle am besten einfach ganz nach oben schieben und dann gibt es da auch in Zukunft keine Probleme mehr. So, jetzt haben wir das ganz nach oben geschoben und ja, jetzt hat das Ganze sicher schon aktualisiert und jetzt geht das, jetzt kriegen neue Nutzer automatisch die Mitgliederrolle und dann können wir noch eine Nachricht versenden lassen, wenn jemand den Server verlässt. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, weil wenn die jeder auf dem Server sehen kann, wer verlassen hat, dann erzeugt das so ein bisschen Hate gegenüber den Leuten, die verlassen haben. Das sollte man einfach dann in einem privaten Log-Channel loggen können, in dem halt nur die Admins reinschauen können. Machen wir weiter mit dem nächsten Plugin und das sind die Custom-Commands. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach mal einen neuen Custom-Command hinzufügen. Und dann sehen wir hier schon, ja okay, für ein paar Sachen braucht man hier Premium. Aber jetzt können wir hier erstmal unseren Command eingeben, zum Beispiel äh, Ausrufzeichen. Giveaways. Und dann können wir hier eine Reaktion hinzufügen, dass dann der Bot darauf antwortet. Zum Beispiel jetzt äh, wählen wir mal den Kanal aus. Äh, das ist dann der Command-Kanal natürlich. Und ja, genau, Bot sendet den Kanal. Oder Bot antwortet mit. Machen wir es lieber so. Und dann schreiben wir da zum Beispiel rein, wegen Ausrufezeichen Giveaways. Giveaways gibt es jeden Samstag... 18 Uhr zum Beispiel. Solche Custom-Commands -Commands sind ziemlich praktisch. Einfach, weil ihr damit den Server ein bisschen personalisieren könnt. Leider gibt's, braucht man auch hierfür Premium, dass man halt mehr als drei Commands senden kann. Ganz kurze Information an die Experten unter euch. Es gibt ja noch viele andere Bots wie den music bot Aber ich habe jetzt trotzdem den hier für mein erstes Tutorial genommen, da er am einfachsten zu bedienen ist. Alle Premium-Features von Mi6 können wir am Ende trotzdem noch umgehen mit anderen Bots. Da wartet aber am besten auf meine nächsten Tutorials. Dann können wir hier noch festlegen, welche Rollen das nicht dürfen und in welchen Kanälen das nicht funktioniert. Zum Beispiel die Beschreibung ist absolut unwichtig, die sieht man gar nicht. Und die Abklingzeit könnt ihr machen, dass dieser Command halt nicht gespannt wird. Jetzt können wir den Command mal generieren. Und wenn wir jetzt mal hier in Command Ausrufezeichen Giveaways eingeben... Dann antwortet der Manager, Giveaways gibt es jeden Samstag um 18 Uhr. Perfekt, das klappt. Das nächste Feature ist ein bisschen komplexer und zwar sind das die Reaktionsrollen oder auch genannt Reaction Rolls. Ganz kurze Information, was Reaktionsrollen sind. Das hier sind zum Beispiel die Reaction Rolls. Dort kann man eine sogenannte Reaktion anklicken und kriegt dadurch eine Rolle. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt zum Beispiel in der Rollenverteilung, was ist dein Geschlecht, männlich, weiblich, divers. Wenn ich dann dieses männliche Emoji anklicke, kriege ich in meinem Profil hier unten. Geschlecht, die männliche Rolle. Und das kann man eben mit ganz vielen coolen Sachen hier machen in der Rollenverteilung. Und das funktioniert auch mit anders, allem anderen. Zum Beispiel was ist dein Alter oder was sind deine Hobbys oder so. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Jetzt müssen wir hier erstmal ein Embed machen, in dem dann das Ganze erscheinen wird. Zum Beispiel. So, dann könnte ich hier zumindest zum Beispiel noch ein Banner oder ein Bild hinzufügen einfach. Dann müssen wir hier noch auswählen, ob es normal oder umgekehrt sein soll. Das bedeutet, wenn man bei, um, also bei normal ist es, wenn man die Reaktion anklickt, dann bekommt man die Rolle. Und bei umgekehrt ist es so, wenn man die ähm, Reaktion anklickt, dann entfernt man die Rolle und wenn man sie wieder entfernt, die Reaktion dann wird einem die Rolle gegeben, also ja. So, und jetzt können wir hier eine sogenannte Reaktion hinzufügen. Und da müssen wir jetzt erstmal einen Emoji auswählen. Zum Beispiel können wir jetzt hier diesen männlichen Emoji nehmen. Und dann dort eine Rolle hinzufügen, die man bekommen soll. Natürlich müssen wir, das war natürlich jetzt schlau von mir, natürlich müssen wir dafür aber erstmal eine männlich-weiblich-divers-Rolle erstellen. So, wenn wir das getan haben, müssen wir einmal kurz die Seite aktualisieren. Ich hoffe, die Sachen sind jetzt noch da. Wenn wir jetzt diesen Mann-Emoji und dazu die männlich-Rolle hinzufügen, dann machen wir das natürlich auch noch alles mit, hier mit weiblich. Äh, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier für mehr Reaktionen auch Premium brauchen. Das finde ich echt schade mittlerweile bei Mi6. Aber wie gesagt, es kommen noch weitere Bots, mit denen wir die Premium-Features alle umgehen können. Also bleibt auf jeden Fall in den nächsten Folgen von meiner Discord-Tutorial auch unbedingt dran. Dort zeige ich euch das Ganze dann. So, und wenn wir jetzt das Ganze einfach mal speichern, kommt jetzt hier im Rollenverteilung-Kanal hier diese Nachricht. Und jetzt können wir hier männlich auswählen und bekommen hier die männliche Rolle. Wenn wir jetzt hier weiblich auswählen, bekommen wir noch die weibliche Rolle. Ja, okay, jetzt haben wir halt beides, dann müssen wir halt uns immer für eins entscheiden. Das nächste und meiner Meinung nach beste Feature von Mi6 ist das Moderations-Plugin. Das kann nämlich den, das, den gesamten Discord-Server kontrollieren, Mitglieder muten, warnen, wenn sie irgendwie Müll in den Chat schreiben oder so. Das heißt, ihr braucht eigentlich gar keine Moderatoren mehr. Also braucht ihr schon, aber der Mi6 kann das fast alles alleine machen. Hier müssen wir jetzt erstmal Rollen festlegen, die die Commands für die Moderation benutzen dürfen. Also das ist natürlich... Admin, Owner und Moderatoren, die sollen das dürfen. Dann noch ein Kanal, in dem das Ganze gelockt wird. Das lassen wir jetzt erstmal, da können wir aber eigentlich auch gleich mal einen neuen erstellen. Ganz wichtig, der muss natürlich auf privat gestellt sein. Also die, den log channel soll natürlich die Öffentlichkeit jetzt nicht sehen. Jetzt können wir hier noch auswählen, was alles in diesem Kanal gelockt werden soll. Dann können wir noch auswählen, was alles gelockt werden soll. Wir können jetzt aktuell noch nichts auswählen, weil wir halt noch keinen Kanal ausgewählt haben. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt auch gerade nicht so wichtig. Ich möchte euch ja die anderen Sachen erstmal zeigen. Hier können wir Kanäle auswählen, die komplett von Moderation ignoriert werden. Das würde ich lassen. Da könnte man höchstens mal den Moderator-Only-Chat nehmen. Also den Admin-Chat. Und hier kommen die coolsten Sachen. Denn hier können wir automatische Entscheidungen des Bots festlegen. Zum Beispiel, wenn Schimpfwörter geschrieben werden, können wir machen, dass, das dass der User gewarnt wird und die Nachricht gelöscht wird. Hier können wir noch einstellen, welche Schimpfwörter davon betroffen sind. Zum Beispiel können wir da jetzt reinschreiben... Oder dann können wir hier machen, welche Rollen davon ignoriert werden und welche, und welche Kanäle davon ignoriert werden. So, und wenn jetzt ich hier mal... Ah, ja, okay, das funktioniert jetzt noch nicht, weil ich der Owner bin, weil ich eine Administratorberechtigung habe. Wenn jetzt hier jemand anders reinschreiben würde, dann würde das hier zum Beispiel hier so aussehen. Und das können wir hier... Eben mit wiederholtem Text, also mit Spam, mit Discord-Einladungen. Okay, dafür brauchen wir wieder Premium für Links, für übermäßige Großbuchstaben, für übermäßigen Spoiler, für, für übermäßige Erwähnungen. Das finde ich auch immer ziemlich nervig, wenn Leute massenhaft irgendwelche Teammitglieder pingen. Dann können wir hier noch sowas festlegen. Zum Beispiel können wir machen, wenn jemand drei... Regelverstöße in zum Beispiel 30 Minuten hat, wird er stumm geschaltet. Oder hier bei stumm geschaltet können wir temporär Bannen auch machen. Da könnt ihr auch für euch entscheiden, was für euch am besten passt. Und hier können wir noch beschränkte Kanäle festlegen. Zum Beispiel können wir machen, dass im Commandskanal nur Befehle reingesendet werden dürfen. Der Rest darf hier nicht gemacht werden. Ich würde euch das aber nicht empfehlen, weil der Mi6 dabei nur Befehle berücksichtigt, die auch von ihm kommen. Das heißt, wenn ihr andere Bots habt und dort Commands reinschreiben wollt, dann ist das immer nervig, weil dann löscht er die Nachricht immer und es funktioniert nicht. Deswegen lasst es am besten einfach. Und hier unten sehen wir nochmal alle Commands, die ihr benutzen könnt für Moderation. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal hier slash mute und dann... <lacht> Blockmaster zum Beispiel. Ja, okay, jetzt. Ja, weil er nur halt Admin ist, geht das jetzt nicht. Aber normalerweise würde er dann wirklich gemutet werden. Dann kann er nichts mehr schreiben. Das nächste Feature sind Embeds. Das bedeutet, wir können ja einfach normal Embeds in den Kanal senden. Aber das würde ich euch nicht empfehlen, weil da gibt es wirklich viel einfachere Methoden, was auch viel schöner aussieht. Ihr wisst ja noch, was Embeds sind. Das habe ich euch ja gezeigt. Hier zum Beispiel, zum Beispiel sowas hier ist ein Embed. Dann haben wir hier noch dieses... Suche etwas Beliebiges, können wir zum Beispiel slash Anime oder slash YouTube oder so eingeben. Habe ich eigentlich noch nie benutzt. Finde ich auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Aufnehmen können wir, keine Ahnung, nehme deine Stimme als tolle MP3-Datei auf. Ist auch unnötig. Also Mi6 hat so ein paar Features, die wirklich keiner braucht. Hilfe, ja, das ist slash Help und Slash Dashboard. Slash help kennen wir ja von den anderen Bots schon, ne? Können wir hier einfach slash Help eingeben und dann nehmen wir hier schon alle Commands. Dann gibt es noch einen sogenannten Timer. Das bedeutet, dass eine Message, die automatisch nach einer bestimmten Zeit in einen Kanal gesendet wird. Zum Beispiel können wir jetzt hier einfach mal im Command-Chat, sagen wir mal, alle 24 Stunden, also jeden Tag. Hier sind nur Befehle erlaubt. Und dann wird er jetzt hier in den Command-Chat aller alle 24 Stunden diese Nachricht halt rein Statistik Statistic Channels, das ist wie bei unserem Server Stats Bot, aber die sind nicht so cool bei Mi6, weil man vor dem Doppelpunkt halt nichts bearbeiten kann und dann bleibt das halt auf Englisch, deswegen würde ich das eigentlich auch lassen. Dann haben wir hier noch das Feature Temp Channels, das finde ich aber bei Mi6 wirklich nicht cool, da würde ich euch auch eigentlich einen anderen Bot empfehlen, den werde ich auch in einem der nächsten Videos zeigen. Dann haben wir hier noch so Sachen wie Twitch, Twitter, YouTube und Reddit. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel ein Video auf YouTube hochlädt oder auf Twitch einen Livestream startet, dass das dann automatisch hier in den Kanal reingesendet wird. Dafür braucht man aber leider auch Premium. Aber das zeige ich euch dann auch in einem extra Video. Jetzt noch ein ziemlich cooles Feature und zwar ist das das Leveling-System. Dort können wir nämlich machen, dass Leute aktiver werden durch, durch Schreiben im Chat. Zum Beispiel können wir hier jetzt machen als Message ähm, unter... War wunderbar. Du hast Level erreicht. Am besten machen wir hier noch wunderbar. User. Du hast Level. So und so erreicht. Dann können wir hier noch die Karte bearbeiten. Also wie die aussehen soll. Okay, ich glaube die... Ja... Gott, also man braucht ja wirklich für alles Premium. Das war früher gar nicht mal so. Das nächste Feature ist ein, meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Feature. Und zwar das Geburtstagsfeature. Hier können wir jetzt zum Beispiel, ja, wir machen mal in normalen Chat. Dann halt irgendwie viel Uhr es sein soll. Und dann, und dann, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann kann man halt per Command hier, hier sieht man schon... Remember Birthday, kann man seinen Geburtstag dort festlegen und dann wird wirklich, erkennt der Miss das Datum, wenn man den Geburtstag festgelegt hat und kann dann so ähm, den Leuten zum Geburtstag gratulieren Wenn sie auch wirklich Geburtstag haben Also ich finde das immer sehr cool eigentlich und die, für, und die letzte Funktion für heute Weil Economy ist eigentlich sehr schlecht Bei Mystics, da würde ich euch eher einen anderen Bot empfehlen Und Musikquiz, dafür braucht man auch Irgendwie Premium, keine Ahnung Das letzte Feature für heute ist Musik Aber das brauchen wir ja gar nicht, weil wir haben hier schon den Hydra-Bot Aber theoretisch könnten wir auch Mit dem Mystics-Bot hier Musik hören Das war's von dem heutigen Video Im nächsten Video wollen wir mal diese hässlichen Channels hier Ein bisschen von schönern, wie auf meinem Server zum Beispiel, wo ich hier so Emojis und Zeichen drin haben. Wenn euch das Ganze gefallen, hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus joint doch gerne meinem Discord-Server, wo es gerade ein richtig cooles Giveaway gibt. Ich würde sagen, tschüss!